Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine MTF oder auch Multiple True-False-Frage im multi test erstellen können. Wir befinden uns hier bereits schon in der Testumgebung, wo wir auch den Testinhalt bearbeiten können und fügen hier unsere Frage hinzu. Da wählen wir MTF aus. Das ETH dahinter bezieht sich auf die Entwickler dieses Fragetyps, das ist die ETH Zürich. Nun sind wir hier bei der Fragenbearbeitung, wo wir zunächst einen Aufgabentitel eingeben. Das ist in der Regel ähnlich dem äh, Fragentitel bei anderen Aufgaben und dass Sie das dann schneller in Ihrer Fragensammlung wiederfinden können. Ebenso vergeben wir hier eine maximale Punktzahl und als nächstes wäre hier ein Stamm einzugeben. Das wäre also eine Frage oder Aussage, die dann vervollständigt werden soll. Wir nehmen hier als Beispiel die Universität Leipzig ist Punkt und und Sie können natürlich hier mit, des, mit Hilfe des Editors Ihre Angaben noch formatieren. Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit ein allgemeines Feedback hier einzugeben und ob die Antworten nummeriert werden sollen. In dem Bereich Bewertung können Sie auswählen, ob Teilpunkte, oder die Option MTF 1-0 äh, zur Anwendung kommt, mit Klick auf dieses Fragezeichen wird Ihnen kurz dargestellt, wofür die beiden Bewertungsoptionen stehen. Kommen wir nun zum Text und Feedback. Sie haben hier Bewertungsoptionen, da ist standardmäßig wahr-falsch eingegeben. Sie können aber auch richtig-falsch, ja, nein, eingeben, ganz nach Wunsch. Nun haben wir die Wahlantworten. Dann tragen wir als erste Antwortmöglichkeit toll ein. Auch hier wieder mit dem Editor gibt es Bearbeitungsmöglichkeiten und Sie müssten dann hier immer rechts einstellen, ob die Antwort wahr oder falsch ist und können auch hier noch ein Feedback mit eingeben. Antwortmöglichkeit 2, nehmen wir mal groß und die Uni Leipzig ist schon sehr groß. Deswegen ist die Antwort 3, klein, auch nicht richtig, also falsch. Und die Antwort 4, in neuester Zeit erbaut worden, das stimmt nicht, denn wie wir alle wissen, die Uni Leipzig ist ja die zweitälteste Deutschlands. So, nun haben wir alle Eingaben getätigt und würden unsere Änderung speichern. Und schauen wir uns das einmal an, wie das dann im Test aussieht. Das wäre unsere MTF-Frage mit den Optionen war falsch und den Antwortoptionen, wo natürlich dann auch immer bloß eine Aussage hier getätigt werden kann, pro Antwortmöglichkeit und dann auch ausgewertet wird automatisch. Das war unsere MTF-Frage. Viel Freude beim eigenständigen Erstellen der Frage.